Ich habe hier einen Kurs im Kachelformat und diese Kacheln sind geordnet mit einem Großbuchstaben und einer Klammer, also A, B, C und so weiter. Ich klicke hier mal auf den Abschnitt C. Wie man sieht, dieses C habe ich hier nicht beim Titel des Abschnittes hinzugefügt, sondern das wird nur auf der Kachel angezeigt. Und zwar automatisiert, sodass, wenn ich Abschnitte verschiebe oder neue hinzufüge, dass ich diese Nummerierung hier automatisch Anpasst. So, ich nummeriere dazu die Überschriften, die in Moodle hier per HTML mit H1, H2, H3 und so weiter definiert werden. Auf der Kachel ist diese Überschrift hier H3, wenn ich die anklicke, dann ist das hier H2, das ist nicht so ganz ähm, ja, konsistent, ähm, macht aber nichts. Das heißt, wir konzentrieren uns ja hier nur auf diese Kachel und das ist also die Überschrift H3. So, der Code sieht dann folgendermaßen aus. Wie gesagt, es geht hier um H3 und zwar nicht um H3 irgendwo auf der Seite, sondern nur die Kacheln betreffend. Deswegen grenze ich das hier ein, also nur das, was auf der Kachel erscheint. Und ähm, ja, hier ist schon vorbereitet dann, wenn ich vielleicht dann innerhalb des Abschnittes noch H4 habe, dann könnte ich auch H4 dann dementsprechend noch nummerieren. Und ähm, ja, ich kann hier einmal in diesem Beispiel Großbuchstaben nehmen oder zum Beispiel dann auch natürlich Dezimalzahlen, hier damit ein Punkt und die Buchstaben hier zum Beispiel mit einer Klammer abgeschlossen.